Guten Tag, ich bin hier im Süden von Portugal in den Ferien. Und zwar in Martinal bei meinem Bruder, ein Hotel, das er hier in Sagres gebaut hat und das mitten im wunderschönen Nationalpark Portugals liegt. Und da war ich beim Frühstücken, habe mein Handy angeschaut und eine top 10 Aktienempfehlung erhalten. Das war vom SMI, dem Swiss Market Index. Und ich habe mir durchgeschaut und wieder was festgestellt, das ich immer wieder feststelle, nämlich, dass die Schweizer Unternehmen sehr selten gute value ränge haben. Heute sind die Schweizer Aktien einfach sehr teuer. Aber ein Unternehmen ist mir besonders aufgefallen und deshalb habe ich mich spontan entschlossen, eine Aktien wieder zu drehen, obwohl ich mein Mikrofon nicht hier habe. Ich bitte Sie, die Tonqualität zu entschuldigen. Und zwar ist es das Unternehmen ADECO. ADECO, ein klassisches Dienstleistungsunternehmen, von denen gibt es viel zu wenige an der Börse. Die gehen in der Regel nicht an die Börse. Hier war es ein spezieller Fall, weil die Familie sich diversifizieren wollte. Und ADECO hat immer noch einen relativ guten value von 61. Und Das ist jetzt ein Unternehmen, das ich besonders gerne kaufe, weil ADECO ist auch ein Kunde von Obermatt für den Obermatt Bonus-Index. Das heißt, sie haben auch ein vernünftiges Vergütungssystem für Führungskräfte. Zwei Gründe für mich zu investieren. Einerseits ein guter Bärjolan, trotz äh, trotzdem das Unternehmen in der Schweiz ist, und andererseits ein Serviceunternehmen, äh, von dem es viel zu wenige gibt an der Börse, um die reale Wirtschaft zu widerspiegeln. Ich kaufe also Adeco in den Ferien und nur gerade aufgrund dieser Überlegungen. Warum kann ich das machen? Warum kann ich so einfach entscheiden, ohne dass ich mich das ganz genau analysiere, nur gerade beim Frühstück? Ganz einfach, ich weiß, dass die Regeln, die den Obermarkt aktiengruppen zugrunde liegen, in der langen Frist zu besseren Renditen führen. Ich habe wieder ein Backtesting gemacht, wir haben wieder feststellen können, dass wir rund 4% besser sind als der typische Index Und das bedeutet für mich, wenn ich mich an die dränge halte, ohne etwas zu denken, werde ich langfristig 4% mehr Rendite machen pro Jahr. Das ist signifikant und genügt mir als Rendite im Markt. Das war für meine Entscheidung heute. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.